Oh ja, hallo. test ist 1, 2, ma, könnte ein bisschen lauter sein, oder? Ich habe keinen richtigen Ausschlag, eh. äh, warte mal, warte mal, warte mal. Einmal hier, einmal... Oh Gott, da ist ja kein Lautstärkeregler. Muss ich den jetzt im System machen? Einen kleinen Moment, einen kleinen Moment. Einen kleinen Moment. Oh, was ist denn hier? Ist ja klar. Was? Ach ne, bei Eingang ist es ja natürlich. 60% ist zu wenig hier. Oh ja, jetzt ist er schon übersteuert. Aber ich glaube mal so zwei grüne. Das sollte ausreichen. Hört man mich gut. Sieht man im Chat? Ne, ich glaube null Zuschauer momentan. Ach doch, einer schaut zu. Das bin ich selbst wahrscheinlich. Wenn doch mal einfach mal in den Chat was angeben, ne? Ja? So, also, die Feder der, ich nehme mal an, falls es besser ist, falls die Ornithologen hier am Start sind. Ich, meinen Recherchen nach, ist dass die Feder einer Bachstelze und ja, hallo erstmal, hier ist der Terror, ist unvermeidbar. Saarbrücker Jungs, Saarbrücker Jungs, wir sind alle Saarbrücker Jungs. 2 zu 1 gegen Homburg, damit das auch klappt, dass es wirklich live ist. Na gut, ist schon eine Viertelstunde her, aber egal. So, äh, ich brauche noch mehr Federmann, bin ich übermüde, Jungs. So, ich habe hier auf Facebook in meinem Privataccount schon ein bisschen was versprochen. Ich bin Spitaufsteher, wie man sieht, deshalb habe ich es nicht nach Neuenkirchen geschafft. Ja. Yeah. Und habe in einem anderen Livestream, ich glaube, das steht jetzt hier in der Beschreibung nicht wirklich drin, aber ist mir auch egal. Ja, man hört mich jetzt nicht so wie beim letzten Livestream. Gut. Kein, kein weiterer Zuschauer, ich sehe mich nur selbst, ne? Oder wer ist denn auch noch? Kann mal jemand chatten? Ich habe ja nur die Information, ein Zuschauer, ein okay. Zuschauer, manet. Ja, bin ich relativ allein, das ist eine Privatparty jetzt irgendwie, ne? Habe mir jetzt irgendwie noch versprochen, dass ich naja, nicht ganz versprochen, das das, das, das, das <lacht> Ja. Das war der Deal irgendwie, dass ich mit der Pannflöte in äh, die Fußgängerzone gehe. Mit einem gewissen, ein gewisser Stadtratsabgeordneter er hat mir auf meinem Facebook-Profil versprochen, dass er sich... er hat er nicht versprochen, ich habe ihm den Deal angeboten, er hat mir zugesagt. Deshalb äh, nehme ich mir auch wirklich vor, erst wenn er den Deal zusagt, erst dann werde ich es machen. Äh... In die Fußgängerzone damit zu gehen. Ansonsten, das Problem ist, meine Gitarre ist in der Reparatur. Quarantiefall die Schweine, äh ja, was heißt die Schweine? Die, der Lieferant, ich sag jetzt nicht, welcher das ist, hat. Ja, mir Gitarre eben Fehler aufgeliefert. Kann passieren, ne? Es ist eben kopfmögliche Geschichte. Ja, dauert jetzt wohl bis zu vier Wochen, bis ich wieder gitarristisch unterwegs sein kann. Eventuell versuche ich jetzt auch, weil es ja einer habt, die mir Fehler ausleihen könnt. Und es ist ja eh e mau um die Kultur in Saarbrücken. Ja, die Gängelung in, zusammen, der äh, Straßenkünstler in äh, Zusammenhang mit äh, den bescheuerten Regelungen. Halbe Stunde, Spielen, halbe Stunde, Pause, halbe Stunde, Spielen, halbe Anderthalb Stunden Pause, da sind wir jetzt schon 12.30 Uhr bis 14 Uhr, 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr und dann Pause bis 3 Uhr, 15 Uhr bis 15.30 Uhr, also, äh, ihr habt keine Chance zwischen halb und voller Stunde Straßenmusik in Abbrücken zu erleben. Und das muss ich sagen, das ist ein bisschen ein aktionistisches Video, äh, also jetzt, wie schreckt so eine Panflöte ist. Ich weiß nicht, was halt ihr davon? Soll ich das wirklich machen? Mann, immer noch nur ein Zuschauer. Aber einer ist besser als keiner. Das muss man wirklich sagen. Das ist, bin ich nicht selbst, ich habe kein YouTube-Fenster auf. Oder? Äh, bin ich nicht selbst. Und so blöd ist äh, äh, YouTube auch nicht. Äh, dass die das nicht feststellen könnten, habe ich einen Leck. Äh, den Livestream vielleicht mal ankündigen sollen. Ich filme mich eigentlich mit Full HD. Ja, ne, irgendwie nicht. Ich gehe jetzt mal auf youtube.com. youtube.com/slash77 Was kommt da? Also ob Stand kommen kann. Oh je, ein aktiver Zuschauer. Wenn ich habe ich zwei aktive Zuschauer? Nö, da werden es auch nicht mehr. Hier. Fünf Sekunden lag. Okay, das macht nichts. Ah, ich werde jetzt der zweite sein. Mache ich mal zu, damit ich nicht allein... Ich weiß nicht, ob... Was, wenn sie connecten, dann... Ist YouTube tatsächlich so, hallo, äh, Ja, beiden Zuschauer, dann sind es tatsächlich die zwei hier. Okay. Jo. Na. Der Winkel muss stimmen. Auch bei der Eule. Es muss auch optisch was machen Jetzt habe ich wieder null Zuschauer. Gut. Dann haben wieder einige abgeschaltet. Ja, dann ist es klar. Dann haben einige abgeschaltet in dem Sound. Ist es ist live, dann machen wir mal Fehler. FC. Ja, yeah. so geht das. Ja, das war die Live-Demo, die ich versprochen habe. Äh, die poste ich auch. Die wird auch live erscheinen. Ach, es wird sowieso live erscheinen, weil ich automatisiert über FTTT. Äh, Moment mal. Falsche Kaffeetaske. Äh, wo bin ich denn die richtige? Na da. Na da. Denn wir sind alle Saarbrücker jungs Oh. Uh. Gut, dass ich mich spiegelverklärt ja, gut, haben die Hamburger äh, Uniklinik, die Uniklinik ist, äh, ja, kriegt neue Pflegefälle möglicherweise, je nachdem, wie es in Folge ausgeht. Es gibt ja noch eine dritte Halbzeit oder wie, äh, da habe ich was verwechselt. Äh, Verdecken wir mal das büro nicht. Ja, mein Sitzplatz ist nämlich niedrig, aber, ja, geil. Gut, geht doch ja auch schon so. So, aber irgendwie. Ah, ich habe einen Zuschauer, hallo Zuschauer! Wer ist das? Kann da mal was in den Chat schreiben? Ich werde es sehen, ja, auf jeden Fall. Ja, die Sache ist natürlich die, ähm, es gab Probleme, ist die tiefe E-Seite, für mich die tiefe D-Seite. Ne, die hohe, die hohe, Entschuldigung. Die hohe E-Seite, beziehungsweise bei mir die hohe D-Seite, ich lockere die e Seiten ja mal ein bisschen damit ich. Wenn auf dem Dual akkord spielen kann, die ad Fischer, AD ist meine Stimmung. Deshalb sehen die Griffe bei mir auch immer in so komisch aus. Äh, der ultimative Stinkfinger-Slash-Griff ist für die Moll-Akkorde zuständig und ja, äh, äh, kann den werdet ja, ihr wohl auch. Ja, die Zähne ist echt hässlich. Wie kriege ich die los? Spendiert mir auf mein... Ah ne, ich habe noch gar keinen spenden -Button. Muss ich mal 8 zulegen. Könnte ich mal einblenden. Hm. Zweckgebunden. Eine, äh, für einen guten Zweck. <lacht> eine neue Gitarre für... Ach, ich hab das Ding hier nicht auf... Äh, ja, komm. Tun mich YouTube gerade ausgerechnet, dann stören, wenn ich... Ja, das sollte man natürlich nicht vergessen, das nicht stören anzuschalten, nur wichtige Unterbrechungen. Es gibt keine Unterbrechung, die wichtiger ist als mein Livestream. Da muss man auch gerade mal sagen. Ja, äh, so, in den letzten Monaten hat hier auf dem Channel einiges stattgefunden. Zum Beispiel äh, habe ich ein paar Musikvideos aus der Fußgängerzone von M.Suri. Äh, eine nette Kollegin, äh, ein nettes Vögelchen. Wie auch immer man das will, habe ich mal im Sommer gefilmt und endlich mal veröffentlicht. Ich habe noch ein bisschen was auf Vorrat. Äh, wird sich einiges anderes auch noch ändern. Hier und da mal an dem Kanal. Ich werde jetzt mal ein bisschen regelmäßiger werden, auch mal Livestreams wie jetzt. Und ich bin aber natürlich offen, jetzt bin ich schon zehn Minuten dabei. Das ist ich direkt, Ja gut, vielleicht sollte ich das mal regelmäßig machen. Sonntagabend, da kann man sich mal einen Livestream auf YouTube anschauen. Komm, die Zuschauerzahl verdoppelt mal! Äh, wer auch immer hier zuschaut, ich habe einen Zuschauer momentan, das ist der Hammer. Äh, motiviere jemanden äh, einzuschalten. Und motiviere mich mal äh, ein nur was. Ja, gehen wir machen mal meinen Kanal durch. Äh, was habe ich denn jetzt hier? Ja. Tja, am Sonntag ja, soll ich das Stream hier? Äh, Tag. Ja, dann können wir gerade das Thema gehen die Pflegefälle im Uni, im, in der Uniklinik Hamburg nach oben. Er ist hier jetzt in der Mittelstadt Völklingen, die absolut nicht sicher in der Sicherheit sein kann. Und wer ist, wo ist die hundertprozentige Sicherheit? Kann es eh nie geben. Es äh, wird ziemlich lustig. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht in Völklingen, ich habe. Ich kann mich auch nicht wirklich als Fan bezeichnen, weil ich bin, also schon, habe schon ewig kein Heimspiel mehr äh, besucht. Die Frage ist, ob man in Völkling, äh überhaupt noch von einem Heimspiel reden kann, wenn man in diesem nazi stadion ist in Saarbrücken. Eine so schöne, weltoffene Stadt ist mit den besten Vereinen der Welt. Du hast immer 2 zu 1. Wir sind, ja, immer noch einen Zuschauer. Was ist denn deine Meinung? Ich tue ja einfach mal schreib's in den Chat, ich seh's direkt. Ich äh, habe ja hier ein Hightech-Modernes Studio, wie äh, ihr seht. Gut, äh, ja, aufgrund der Sicherheit könnte es sein, dass die Pflegefälle in, äh, in, in der Hamburger Uniklinik zunehmen. Könnte ein gemeinsames Experiment der, der, der Vereine Hermann-Röschling-Völkling, äh, FC Saarbrücken und FC Hamburg sein. Man weiß es nicht, Sport fördert ja auch die Wissenschaft. Äh, wie man sieht und natürlich auch die Kultur drumherum, ne? also dieses traditionelle Hassen der Homburger, das ich auch sehr sympathisch finde. Oh, Moment, haben wir Homburger Fans? Äh, Zuschauer, bist du Homburger? Dann ist es mir auch egal. Äh, oh, bleib eingeschaltet. bis komm, scheiß drauf. Ich bin hier mit dem Partnerprogramm. Insofern ist es <lacht> mir egal. <lacht> Ich mag den Stream einfach nur so mich Und äh, ja. Den, den Wegschalten das hat ja immer geklappt, wenn ich angefangen habe zu flöten. Mhm. Äh, man die lange die ist nicht. Das lange Rohr, dann baue ich am besten mal aus. Da kommt ein unserer Beratung raus. Sich doch halbwegs gut an. Wenn du dir in den Kochen, würdest du was in den Koffer schmeißen? Entschuldigung, bist ja immer noch der alleinige Zuschauer. Hey, alleiniger Zuschauer! Äh, nur für dich werde ich jetzt sein. Hallo! High Five! Eben. Wie auch immer du bist, kann ich das nachvollziehen? Kann ich so viel spitzen? Mehr? steht nur ein Zuschauer. Schade! Kriegst nicht raus. Aber egal! Samuel, ich mache jetzt den zweiten Zuschauer selbst. Dann, äh, Einfach mal wieder oh, 77... Ach, schrägstrich live hätte ich noch eingeben müssen, ne? So habe ich... Ah, hier liege ich das Bild jetzt live. Ein aktiver Zuschauer, hier. Ja, ich bin der Zweite jetzt. jetzt. Äh, ich gebe hier meinen eigenen Text ein, oder wie, ne? Ach, ich bin ja auch angemeldet. Aber, ja, Aktiver ja, ja, gut, nur noch 48 Abonnenten, da muss ich was ändern, die magischen 50 muss ich wieder erreichen. Gut, was haben wir denn jetzt noch? Im großen Ganzen das letzte veröffentlichte war, ach ja, das letzte halbwegs erfolgreiche veröffentlichte war die Kurnendemo. Auch ein aktuelles Thema. Ich, äh, Erdogan macht geostrategische Kriege mal wieder. Ja. Es ist ein Teilbeschädigung. Das ist ein Angriffskrieg. Der Typ gehört eingesperrt nach Den Haag. Äh, überliefert beim nächsten Stadtbesuch Ich meine die Rumeierung vom äh, Außenministerium. Die geht mal so auf den Sack. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein. Die Was soll der Scheiß? Menschen sind Menschen. Ist doch kein Problem, wenn wir irgendwelche Menschen mehr haben. Ja, ist meine Meinung. Ja. Und wenn man nicht das Gegenteil sagen darf, ist das keine Einschränkung. Ähm, beziehungsweise wenn jemand das Gegenteil behauptet, wenn er eine andere Meinung hat und ich sie verurteile, ist das keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Nur nebenbei. Man darf Scheiße sagen, aber muss muss Scheiße auch beim Namen nennen dürfen und wer Bullshit verzapft. Äh, dem, weiß ich das gnadenlos äh, vor die Füße und das ist auch, ja, jeder Mensch hat recht Bullshit zu verzapfen, aber jeder Mensch, der Bullshit verzapft kriegt, hat auch das Recht, es so zu benennen, dass es Bullshit ist. So, und ich werde, äh das war so zu Ehren des D-Moll-Akkords ein kleiner Hinweis. <lacht> ja, immer diese versteckten Botschaften. Die, die, diese Statistikfälschung, die mache ich jetzt. Was? Ich hab den zu und hab zwei Zuschauer. Cool. Hi ihr beiden. Wer guckt denn hier zu? Schreibt mal was in den Chat. In den Chat, äh, der Chat. Ach ja, wir ja. Ach, jetzt hat schon wieder jemand ausgeschaltet. Dabei bin ich so nett zu euch. Ach, das war ich selbst, das ist nur der Leck, schon wieder. Hm. Der Chat. Wie geht der Chat bei Facebook? Also, facebook.com slash live. Oh, ich 70. Mein Kanal übrigens, das ist wirklich so. Slash live. Was, ist nicht verfügbar? Ach, ich habe den Nichts Facebook. YouTube. Wer will schon Facebook? Ach ja, habe ich auch. Mann, wenn man einen kleinen Synapsenfehler hat, ey, muss der sehen. Ne, muss es nicht. So. Äh, gucken wir mal. Tone sind aktuell ein Zuschauer und hier ist der Chat. Gibt hier den Text ein. Hallo. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Ja, da ist es. Ich sehe es schon. Gut. Glaubt. Ja, ist rechts. Da steht Top-Chat. Da, wo ich jetzt gerade Hallo eingetippt habe. Alles klar, dann mache ich die Statistik falsch. Was? Nur ein aktiver Zuschauer? Wirklich? Sie haben die automatische Video gefunden. Ach, wie diese Webseite. Was? Hatte ich das wirklich? Ach so, ja natürlich, das ist automatisiert. Machen wir mal Stummschaltung und Play. Oh, jetzt ist der Leck. machen hm. wir mal den Leck, in ich die Fehler abziehe. Lebendtropf. Auch das sind nur ein paar Sekunden. Das ist cool. Das ist cool, das ist cool. Lebensruppf. Lebensrupf, ach, eine Sauerei. Egal ob man es bei Menschen oder beim Tier macht, ich lebe dieses Leben. Punkt. So, äh. Jetzt habe ich so viele unterschiedliche Meinungen vermischt. Wir waren bei den Pflegefällen in, äh, in der uni Klinik Homburg. Oh, ich höre hier gerade die Quarten. Ich höre die Quarten draußen. Die weisen eigentlich darauf hin, dass es möglicherweise weitere Fliege für den Hamburg geben wird. Ja, äh, aber so gewalttätig sind diese Völker nicht. Insofern glaube ich eher nicht. Obwohl unterschätzt dieser Völker nicht, dass den Fehler haben die Homburger auch gemacht. Vielleicht machen die Hamburger es ja wieder. Oh je, oh je, je. Nein, das soll kein Aufruf zur Gewalt sein. Auch wenn irgendwelche findigen Spitzenjuristen meinen, äh, ich glaube auch nicht, dass ein Stream, wo einer zuschaut und nicht in der Lage ist, den Chat zu beantworten. Äh, dass das geeignet ist, will auch na ja, gut, das könnte eine Erklärung sein, der ist gerade in Vöhrling und äh, kümmert sich um, äh, das Wirtschaftswachstum in der Uniklinik Homburg. Ja, umso ist dieses System ist digital durchgeknallt, ne? Also, Wirtschaftswachstum bedeutet auch, wenn man für einen Pflege wenn so. Das Ganze drumherum. Es gibt ja dann eine, da sind ja zusätzliche Pflegekräfte gebunden. Äh, und die werden natürlich auch bezahlt. Die, äh, dafür sind die Krankenkassen da, die müssen dann den Preise erhöhen. Ne, das wird natürlich eingepreist ins Bruttoinlandsprodukt. Das ist Wirtschaftswachstum und darauf ist unser System optimiert. Ne. Ja, natürlich auch nicht. Palmflöte, oder, ja, die habe ich mal irgendwann mal äh, beim Team The Regular Summer Festival. Das ist halt so ein Regie-Instrument, irgendwie. ist der Nase, oder? Was sagen wir? Das Tuning. Gonna tell, the bist toll. Aber Hat der überhaupt einen Fisch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist auf... So ähm. Ja, hi, ja, ja, ja. hi, Leute. Ja, gerade in den Zusammenhang mit dem Regal Ich habe leider eine. Mal gucken, ob es der Content-ID-Filter diesmal schafft, äh, mir einen blauen Brief automatisiert zu geben. Ich glaube ja nicht dran. Ne? Äh, Im Gegensatz, ah, jetzt hab ich ja mal das Thema. Jetzt kommen wir mal von diesem Gewaltthema Pflegefälle und Kapitalismus zurück. Ja, sehr viel unterschwellige Informationen. Ich bin verdammt politisch, nicht nur musikalisch. Ich würde ne, Ja, ich kenne die jetzt schon an. Es wird ein. Oh nee. Ähm, oder doch, ich bin. Äh, ja. Ich sag ja doch kein Datum. Vielleicht ist es ja auch schon aber Wie damals. Terror in Bagdad. Hussi ist toll. Darauf habe ich ja jetzt Tötsport am Euphrat gemacht. raus. Also ja, auch die Kapitalismuskritik drin. Aber nächstes Jahr werde ich mit Sicherheit ein, zwei politische Texte mehr haben in meinem Repertoire. Ja, ich bin leider viel zu selten zu wenig ernsthaft. Ich habe viel zu viele Fangtexte. Wenn man in Deutsche Mafia oder Nachtmenschen denkt. Ah ja, apropos Nachtmenschen, auch das ist ein Nachtmensch. Ja, ja. ja das ist so eigentlich vom Haus. Also ich bin hier Moltromler. Ne? Bin, äh, ja, ja, jetzt mache ich auch mal bei euch Ach, ich schon wieder, ich bin jetzt schon wieder selbst Zuschauer. habe mich schon gewundert, warum jetzt zwei da sind. Ich wünsche Sekunden kommen, du bist da weggesend. ich mache den zweiten nämlich nur wieder zu. Ja, zweieinhalb Stunden Live-Stream reicht, deshalb hab ich, will ich jetzt in sieben Minuten aufhören. Weil 30 Minuten ist optimal irgendwie, wenn eh keiner mitchattet. Ah, ist der weg so groß oder äh, habe ich wirklich den einen Zuschauer? Das würde ich wirklich gerne wissen, ob der eine Zuschauer hochstaunen braucht nur diesen einen Zuschauer. Und damit wird er die Magie der totalen Macht äh, ausführen können. Ja, Es ist ja wie so die irgendwie. Ja. Also, es scheint, was die äh, Zuschauerzahl angeht. Ein längeres Leck zu geben als das, was ich äh, hier im Livestream mache. Okay, äh, dann eine ruhige Nacht mit möglichst wenig Habe ich meine Maut Habe ich eine Maultrommel vor mir? Ja. Nein, nur kaputt. Es klappt gar nicht, wie viel ich in Maultrommel investiere. Insofern wäre es auch nicht schlecht. Ja, war jetzt eine spontane Idee, noch die mal einzusetzen. Ja, die werde ich natürlich... Ja, ich habe es schon mal in der Fußgängerzüge versucht, aber irgendwie ignorieren die noch mehr Menschen als digital. Ähm, mit letzterer ist es schon schwierig. Gut, ähm... Ich hatte noch noch ein Thema gehabt. Ja, ich komme jetzt nicht wieder mit den Pflegefällen in Homburg. Äh... Ja, warum auch dieser Brücke sind am Feiern und nicht am Prügeln. Ne? Also Homburger, ich wünsche euch eine angenehme Einfahrt. Falls ihr gerade in Völking seid. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Okay. <lacht> ja, ich meine, das Spiel ist ja schon über eine Stunde abgepfiffen, oder? Ja. Aber es gibt hier ja ein paar äh, sehr geduldige Menschen, die sich Zeit lassen. Ja. Äh, hatte ich da noch gehabt, ja. Ich werde wohl so gegen 14 Uhr am Montag, ja, also morgen. Äh, morgen ist ja schon Montag, das ist die irre. 14 Uhr, ist am Montag, äh, gucken, dass ich am Brunnen stehe und unter der Voraussetzung, dass die Stadtratte, ich muss nur, ver okay, ich sag, wenn ich von einer Stadtratte das Versprechen habe, dass sich dafür einsetzt dass äh, die Straßenmusik liberalisiert wird. Das, ja, das ist ja meine Lobbyarbeit, die ich für mich und meine Kollegen... Oh. ...Loco Joe äh, Kai, Hi Kai, falls du äh, mich siehst. <lacht> äh, die, und natürlich auch nicht, ne, ein bisschen Eigeninteresse. So Lobbyarbeit, Lobby für die Kulturschaffenden. Na, ja, wenn eine Stadtratin mir verspricht, dass er sich dafür einsetzen wird, ne? Und mir im Falle der Verweigerung. Im Falle der Verweigerung äh, an einen vor äh, 500 Euro zahlt, der, ja, das ist Messen, ich glaube, äh, eine Stadtrate kriegt irgendwie 300, 400 Aufwandsentschädigungen pro Sitzung. Da kann man, dann ist das die ausreichende Nummer, 500 Euro, äh, an einen, Musiklobbyistischen gemeinnützigen Verein oder Stiftungen oder sonst irgendwie. Es muss nur gemeinnützig und äh, mit dem Zweck äh, Förderung der Musik in der Fußgängerzone irgendwie so in der Art, ihr wisst was ich meine, spendet bei Verweigerung. Wenn das jemand äh, verspricht, dann werde ich am Montag tatsächlich in der Fußgängerzone Pannen Jo. So, das war's dann, denke ich mal. Ne? Ich wünsche euch noch eine angenehme Nachtuhr und den Homburgern, äh, take it easy. Noch eine Saison, vierte Liga, kann euch nicht schaden, äh, auch wenn es mir lieber wäre, wenn ihr in der fünften wärt. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ob live oder on tape.